hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video in diesem video werde ich dir zeigen wie du ja deine facebook fanpage löschen kannst wenn du das möchtest ähm, warum du das tun solltest keine ahnung aber ähm, ja wurde in letzter zeit gefragt wie das geht und ähm, da ich noch kein video dazu hatte ähm, dachte ich mir ich mache schnell mal eins hierzu und zwar ähm, ja wie löscht man eine facebook fanpage zunächst mal einloggen in deinen facebook account dann findest du hier auf der linken seite ähm, seiten ja du kannst auch hier ähm, oben über deine seiten die jeweils aufrufen dann rufst du die einzelne seite auf und hast dann hier oben den, die rubrik einstellungen du klickst hier drauf auf einstellungen und jetzt ist ähm, dauert einen moment und jetzt ist wichtig dass du hier in der rubrik allgemein bist ja und du siehst jetzt hier im Prinzip die kompletten Seiteneinstellungen. Hier kannst du die komplette Seite administrieren und kannst diese bearbeiten. Und unter dem, unter der Rubrik Allgemein, wenn du ganz nach, ganz nach unten scrollst, findest du hier den äh, Bereich Seite entfernen. Du klickst hier dann ähm, drauf und kannst dann hier, ähm, ja, die Seite eben löschen. Ja, wenn du hier auf diesen äh, Link klickst. Ich werde das jetzt nicht tun. Ähm, Genau, du wirst hier dann aber nochmal darauf hingewiesen, dass du maximal innerhalb 14 Tagen die Seite wiederherstellen kannst. Danach ist sie komplett verloren, also falls du deine Meinung änderst und du wirst dann gefragt, ob du sie dauerhaft löschen willst. Und wenn du im Prinzip das bestätigst, dann wird deine Seite gelöscht und ist nicht mehr, also ist nicht mehr auffindbar. Okay, das war's auch schon. Ganz kleines, kurzes Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn dem so ist, ähm, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, gerne ins Kommentarfeld unterhalb des Videos. Ja, und ähm, ansonsten findest du weitere Informationen, alle weiteren Informationen unterhalb des Videos in der Textbeschreibung. In diesem Sinn, maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.